Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine JSME-Frage in Ilias erstellen können. Einerseits können Sie die Fragen ja direkt im Test erstellen. Ich zeige Ihnen aber hier, wie Sie eine Frage im Fragenpool erstellen. Wir klicken zunächst auf den Button Frage erstellen und suchen uns hier unseren Fragetyp aus, der befindet sich hier ganz unten. Zunächst geben wir einen Titel ein. Der ist in der Regel für Sie gedacht, damit Sie Ihre Fragen gut unterscheiden können und auch immer schnell wiederfinden. Und dann haben wir hier auch unseren Fragetext. Ich habe da schon etwas vorbereitet, dass die Struktur von 1,2 Diffloa gezeichnet werden soll. Wie üblich können Sie Ihren Fragetext mit dem Editor hier noch formatieren. Und sollten Sie aber schon Ihre Texte mit Word beispielsweise vorgeschrieben haben, nutzen Sie bitte diesen Button um Ihre Texte fehlerfrei einfügen zu können, damit auch keine Darstellungsfehler entstehen in Ilias. Weiterhin haben wir nun hier unsere Bearbeitungsdauer. Die können Sie aber ignorieren. Es geht lediglich die Gesamtbearbeitungsdauer des gesamten Testes, die dann auch im Testeinstellungen mit aktiviert werden. Bei den Punkten geben wir mal einen Punkt ein. Bei den Optionen. Ähm, ist es optional, ob Sie hier schon eine Lösung in Form der Smile-Schreibweise mit angeben. Wie Sie sehen, ist das aber nicht zwingend, denn dieser Fragetyp muss unbedingt manuell ausgewertet werden. Es hilft Ihnen aber durchaus, wenn Sie hier eine Angabe machen. Ein kleiner Hinweis bezüglich der Smile-Schreibweise. Es gibt hier eine Seite, die nennt sich Daylight, die hilft Ihnen auch ein wenig mit der Smiles-Schreibweise. Andererseits können Sie aber auch hier in dem Editor Ihre Struktur zeichnen und Sie sehen, hier unten wird dann entsprechend der Code angezeigt. Sie können aber auch hier diese Tasten verwenden und entsprechend Ihren Smile-Code erhalten. Speichern wir das Ganze und schauen einfach mal in die Vorschau. So würde sich dann die Frage für die Studierenden darstellen, wo gezeichnet werden soll. Und wie gesagt, es muss dann unbedingt manuell von Ihnen ausgewertet werden. Das war die JSME-Frage. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.